Ein freudiges Ereignis für alle, die wissen, welche Köstlichkeiten der Schwammerlpfarrer bereithält. Beim Stadtwirt gibt es ab sofort ein Steak und ein Nudelgericht mit dieser köstlichen Würze. Herr Vorer! Mit Schwammerl essen, das muss doch was Feines sein. Ja, nicht für einen Schwammerlfahrer, weil der isst keinen Schwammerl. <lacht> aber ansonsten kannst du... Aber er du... weiß wie es schmecken, er weiß wie es riechen, er kann es jedem empfehlen. Und auch die Rezepte manche weiß ich auch. So ein bisschen. Ja, aber da geht es ja jetzt um Gewürze aus Schwammerl. Ja. Wie ist denn das mit der Trocknung? Machst du das selber? Ja, freilich, da habe ich schon Helferinnen auch. Die werden getrocknet in einem Biotrockner. Und man muss bedenken, die Pilze haben ja, Hauptteil ist ein Wasser, ne? ja Wasser. Also neun Zehntel ist Wasser und ein Zehntel ist dann der Pilz. Daher hat man bei dem getrockneten Schwammel den konzentrierten Geschmack. Ja. Das ist der Vorteil. Ne? Und da muss man es immer eins zu zehn rechnen. Und die meisten Pilze, nicht alle, eignen sich sehr gut zum Trocknen. Okay. Manche sind nur als Trockenpilze. Genießbar beziehungsweise schmackhaft, nicht? wie zum Beispiel die nicht? Die werden so im Zustand wenig genossen. Man kann schöne Gemüse mischen und so nicht. Aber hauptsächlich, da riechen so wie Brombeeren. Okay, ja, das ja, ist sehr fein. Ja, du und der Stadtwirt da, der möchte jetzt versuchen, mit deinen Gewürzen, die was du gesammelt hast, teilweise in Jahrzehntelanger Sammlung, wirklich zu ganz tollen Speisen zu verarbeiten. So was ist denn das zum Beispiel, was wir da heute sehen? Das ist eine, eine Rindersteak mit Schwammerl, was wir Natursoße gemacht haben, Gemüse dazu und dann haben wir noch ein selbst ausgemachte Tagliolini. Mit den, natürlich mit den noch und Ramsoße dazu gegeben. dazugegeben. Und die Wirtin freut sich auch schon mal, was anderes servieren zu ja, können, was? Ja, ich mich schon sehr, ja. Wir haben schon einige Speisen gekostet mit den Schwammerln und sind überzeugt davon, dass das gut ankommen wird bei uns im Der Stadtwirt in Weidhofen hat in kürzester Zeit Stammgäste gewonnen. Vor allem der Arkadenhof ist an Romantik kaum zu überbieten. Mit fünf verschiedenen Mittagmenüs und abends ab und zu Dinner-Live-Musik ist der Stadtwirt ein beliebter Treffpunkt.